Achtung und bitte! Kommst mal mit! Ruhe bitte! Wir drehen! Wir haben heute drei Spots gedreht für Möbelhöfner mit Thomas Müller, um die Vorteile der Kundenkarte mal deutlich zu vermarkten. Ich sage dass Fußballer keinen Geschmack haben. Diese rote Karte kommt man gerne. Öffner, da habe ich Heimspiel. Das sind dreimal 15 Sekunden. Und dazu machen wir noch ein bisschen was Kürzeres. Und vielleicht auch noch den einen oder anderen, der noch mal ein bisschen länger ist. Aber im Kern haben wir dreimal 15 Sekunden Spot. Einmal Heimspiel wo Thomas Müller quasi in einer Art Kabinensituation ist und dann am Ende stehen wir fest, oh nein, er schmeißt sich einfach aufs Sofa. Das ist seine Art des Heimspiels. Heute ist Heimspiel. Und das ist mein Heimvorteil. Heute ist Heimspiel und das ist mein Heimvorteil. Nur mit der Höfner Kundenkarte jetzt alle Vorteile sichern. Höfner, wo wohnen wenig kostet. Jetzt wird es an Zeit für einen Foppel. Wir haben den Spot Foul gedreht, wo wir ihn ähm, vom Fernseher sehen, beim Fußball schauen und äh, mit einem netten kleinen Twist aus dem Off äh, vom fußball ton arbeiten. Foul, Foul, das ist eindeutig Foul. Foul muss auch mal sein. Foul, Foul, das ist eindeutig Foul. Muss auch mal sein. Nur mit der Höfner Kundenkarte ganz entspannt alle Heimvorteile genießen. Höfner, wo wohnen wenig kostet. Wer sich entgehen lässt, auf so einer Couch Fußball zu schauen, der ist selber schuld. Also wenns frei haben, kommen sie nach Freiham. Und den letzten Spot, den wir jetzt gedreht haben, das ist der Geschmacksfilm oder wir haben ihn immer Geschmack genannt, wo er uns fragt, Fußballer sollen keinen Geschmack haben und uns danach zeigt, wie was für einen Geschmack er hat und wie cool er seine Wohnung eingerichtet hat. Und das natürlich mit Möbelhöfner Produkten. Jetzt geht's weiter. Die Dreharbeiten verlaufen harmonisch, so wie ich mir das vorstelle. Jetzt wird es dann langsam Zeit für die Mittagspause. <lacht> Heute war hier ein 35-Mann-Team beschäftigt, von einem gewaltigen Lichtaufbau draußen, damit hier die Sonne scheint, bis hin zu Maske, Styling, Ausstattung, um jedes kleine Detail hier perfekt in Szene zu setzen. Wer sagt denn, dass wir Fußballer keinen Geschmack haben? Ja, wenn man es mit meinem sonstigen Arbeitsplatz vergleicht, sind wir hier, äh, sind wir hier eine Minderheit. <lacht> wir waren unfassbar gut in der Zeit, es ging alles sauber durch. Thomas hat super performt und äh, unser Konzept ist gut aufgegangen, sodass wir hier erst rein auf die Minute fertig waren. Er sagt denn, dass Fußballer keinen Geschmack haben? Kommst mal mit? Okay. Sie hat mir geholfen. Die Höfner Kundenkarte. Jetzt holen und exklusive Vorteile sich an. Wo wohnen wenig kostet. Sehr gut gelaufen ist es auf jeden Fall. Wir hatten viel Spaß und man sieht, es steckt auch ein bisschen Arbeit dahinter. Langsam geht die Sonne unter, also von jetzt auf gleich mit dem Fingerschnipsen lässt sich äh, so ein äh, Dreh dann doch nicht bewältigen. Aber ja, wir haben es wir gut gemacht, wir waren gut versorgt und jetzt gehen wir glücklich und zufrieden ins Spiel. Öffner, da habe ich Heimspiel. Entwickeln Sie die ganze Welt des Wohnens. Es lohnt sich. Sichern Sie sich satte 20% in allen Abteilungen. Plus 20% on top auf Möbel und Küchen. Öffner, die geben alles. Mehr unter Öffner.de